Für einige Vermögenspositionen, unter anderem bei der Ermittlung der Herstellungskosten nach dem 255 Absatz 2 HGB, gelten Aktivierungswahlrechte. Ob eine Aktivierung dieser Wahlbestandteile erfolgt oder nicht, hängt dabei insbesondere von der aktuellen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab. Es lassen sich hierbei folgende Tendenzaussagen machen. In wirtschaftlich schlechten Zeiten erfolgt eine Aktivierung zur Wertobergrenze (WOG). Dies liegt daran, dass bei der Wertobergrenze der dabei entstandene Aufwand nur gering ist und somit kein zusätzlicher Verlust entsteht. Merke. Wir achten in wirtschaftlich schlechten Zeiten insbesondere auf die Bedürfnisse unserer Kapitalgeber, das heißt auf die Fremdkapitalgeber, da die Gefahr besteht, dass diese die Kredite kündigen, aber auch auf die Eigenkapitalgeber, da hier die Gefahr besteht, dass diese abwandern könnten. In wirtschaftlich guten Zeiten erfolgt eine Aktivierung zur Wertuntergrenze, Wuck. Dies liegt daran, dass wir in wirtschaftlich guten Zeiten als Hauptziel das Einsparen von Gewinnsteuern im Auge haben. Merke! Alle Bestandteile, die nicht aktiviert werden, stellen automatisch Aufwand dar. Diese zusätzlichen Aufwendungen senken den Periodengewinn und somit die Gewinnsteuern. In diesem Lehrvideo Ihnen, wurde Ihnen ein vereinfachtes Schema für die Zugangsbewertung von Vermögenspositionen, für die laut HGB ein Aktivierungswahlrecht gilt, vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Trad finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.